Wir sind weg. Zwar nicht für immer, aber immerhin für fünf Monate gehen wir beide ins Ausland. Und zwar einmal nach Irland, wir hierhin, hier und einmal nach Kanada, circa hier. Und weil wir bis Februar eben nicht mehr in Deutschland sind, werden auf diesem Kanal weniger Videos kommen, ähnlich wie in den letzten Wochen. Aktuell gibt es die Idee, dass ein bis zweimal pro Monat ein Video kommen soll. Ob das klappt, wissen wir allerdings noch nicht. Falls es klappt, bekommt ihr hier aber verschiedene Buchvorstellungen zu sehen. Bis dahin oder bis spätestens nächstes Jahr. Ciao.